Maybe? Possibly? I don't know. Da hinten sagt das. Da hinten sagt Seht ihr es? Da hinten sagt das. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Vielleicht kann ich ja jetzt einen äh, Kampf bekommen. Das ist richtig. Aha. Hier, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das, heißt, das ist richtig. Hä? Doch! Oh! Kampf gegen Arctos! Oh, das Fiehm! Okay, Psycho -Flug. Blütenwirbel sollte also ihn nicht killen. Nice! Das kann ich noch mal einsetzen. Oh, der Film hält mich. Alter, heilige! Ich hab wirklich auf einen. Äh Remake von, äh, von Kanto Battle Theme äh, gehofft, aber das hier? auch oh, nicht schlecht. Ich kann jetzt gar nicht mal wirklich enttäuscht sein darüber, weil der Film gar nicht mal so schlecht ist. So, bitte keine Crits. Einfach ganz normal. Ah, wohl ein Crit wäre ja gut gewesen. Noch einmal noch, einmal noch. Müsste reichen. Eisiger Blick. Nein, nicht eisiger Blick. Nein. Alter wenn ich das Ding habe. Wow. Dann werde ich glücklich sein, wenn ich das Ding habe. Aber das ist ein Roaming-Pokémon und ich hasse es, solche Pokémon zu fangen. Ich darf jetzt nichts falsch machen. Corona überlebt ganz viel. Und ich will jetzt versuchen zu fangen. Ich hoffe die Chancen sind nicht allzu hoch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das schneiden werde. Ich war nämlich gerade eigentlich auf der Suche nach. Perakium, äh, Bo. Äh, wie heißt Wiesen die? Fuck. Äh, Veridium. Terrakium. Und das andere Ding. Und dann auf einmal sehe ich Arctos dort hinten und ich habe das Rätsel geschafft. Heißt das, man kann die einfach so bekommen? Man muss nur das Rätsel von denen verstehen? Arctos einfach gucken, welches das Richtige von den dreien ist. Aber er existiert nicht nur an dem Ort, der ist irgendwie an drei verschiedenen Orten, glaube ich, an der an ganz äh, Schneeland. Blöd. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen. bisschen durch den Wind, kann man schon sagen hier. Das gerade so auch mega random kommt, der Kampf gegen Arctos. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. <lacht> Der Theme ist nicht schlecht. Genauso wie der von corona -Spa, aber... Beides sind das so Themes, ich weiß nicht, ob ich mir die so annehmen will. Ich gehe halt lieber down, als dass ich jetzt nicht die Funk versuche probieren. Wie, wie soll es auf einmal gar nicht mehr? Was soll das? Oh, aber er lässt mich leben. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich... Heilen sie? Hm, ich heil mich mal. Warum nicht? Je nachdem, egal wie es schneide, ich bin sowieso in der, auf der Suche nach sechs verschiedenen Pokémon. Alles Legis, alles wo sich fangen. Und das wird nicht einfach! Und das sind Legis! Ich würde ja gerne noch mehr schwächen, aber mehr als das, das ist risky. Oh, ich werde mein Meisterball nicht schmeißen für dich. Nein! Nein, das werde ich nicht. Ach, dann bin ich halt tot. Ist mir egal, bin ich lieber tot, als dass ich jetzt meinen Meisterball verschwende für das Ding. Pikachu könnte Damage machen. Pikachu ist ein Damage Maker für Legis. Slam! Ich trau mich nichts. Ah, ist sowieso schnell als ich. Ah, ging daneben. Slam! Okay, Slam! Ah, er greift. Er verwirkt mich. Okay, Slam! Okay, nice. Okay, war die richtige Entscheidung. Yes, yes, yes. Pokéball. Äh, Hyperball. Besser. <lacht> Komm schon. Schatz. Eisiger Blick, Nein! Da. Ah! Überlebst ich bleibe eingefroren. Ist egal, ich will sowieso nicht angreifen. Ich habe einfach Afka da fangen wegen nebenbei des aktors Wenn es mal bleibt, also ich habe das Gefühl, die drei Vögel sind viel schwieriger als die drei Musketiere, wo es eigentlich vier gibt, aber ich weiß nicht, ob es Keldio gibt oder nicht. Ich war ja wie gesagt noch auf der Suche nach denen. Und dann kam er mich immer. Das Ding äh, nimmt mich gerade auseinander. Aber bei mehr Schwächen kann ich halt wirklich nicht. Aber ich denke mal schon, dass man die besiegen kann und die kommen wieder. Weil das wäre schon echt lame. Ach, Scheiße. Das sieht cool aus. Piep, piep, piep. Na einfach wieder weiter über, über, über, Irgendwann muss es reichen. Ich krieg Aggression bei dem Ding. Bleib drin, Mann! Bleib drin! Der vom Lieb ist ein bisschen Gameboy-like. Jetzt zumindest gerade so angehört. Ja, ich bin tot. Hä, kann das Ding die Attacke nicht nur fünfmal oder so einsetzen? Oh, äh, Intel überlebt? Cool. Super fehlgeschlagen. Bleib drin, Mann! Der verarscht mich. Der drollt. Der schuld mit mir. Er ist trolling me. Bleib drin, Mann! Eins. Zwei. Drei. Yes! Gotcha! Hehehehe! He he he. Da wird jemand auf mich stolz sein! Ja! <lacht> Hab ich dich! Dieses als Arctos bekannte Pokémon feuert einen Strahl ab, der seinen Gegner bewegungsunfähig macht, als wäre er zu Eis erstarrt. <lacht> <lacht> oh, du kommst sowas von schön in mein Team rein, mein Freund. Äh, ja, pff, keine Ahnung, mach wohl so raus, keine Ahnung. Nein, nicht im Beutel! Oh, egal. Du hast Arctos gefangen, eines der legendären vogel pokémon aus den Notizen. Du vermerkst den Stand der Dinge in den Legenden notizen 3. Das Orange-Pokémon flitzt, achso, naja. Arctos fing ich in den Kronenschnee landen. Bip, Hey, ich bin's, Beoni. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Arctos begegnet? Im Ernst? Tahaha, super nice. Echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal dran, auch noch die anderen Vogel-Pokémon aufzuspüren. Klar. Hier gibt es Zapdos. Dort hinten seht ihr ihn. Und jetzt! Schnell, schnell, schnell. schnell! schnell. Ich, ich vermute mal, man muss ihn einfach überholen. Aber wissen tue ich natürlich nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn irgendwie schon mal gefangen oder so. Vielleicht den Weg abschneiden? Ups. Das kann sein, dass man den einfach überholen muss oder den Weg abschneiden muss. Aber ihr seht ja, wie schnell der ist. Ich muss natürlich sagen, ich finde Zapdos am coolsten von den drei. Dann Arctos und dann halt... Aber das Aber ganz ehrlich, wie soll ich den fangen? Der rennt ja wie wild. Oh, habe ich Oha, das klein. Ich vermute mal, einfach den Weg abschneiden, oder? Ich meine, schneller als so, wie ich gerade bin, kann ich halt nicht sein. Oh, jetzt schneide ich ihm den Weg ab. Jetzt schneide ich ihm den Weg ab. Nein, das, das ist Kiesling <lacht> Mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin auf der Suche nach einem richtig legendären Pokémon. Lass mich in Ruhe! Ich will die Vögel und dann will ich die ganzen Giganten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Oh, ich bin ganz knapp gewesen, habt ihr es gesehen? Wo rennt er hin? Hier, nach links, äh, nach rechts. Yes, ich hab's! Man muss einholen. Weg abschneiden. Zapdos! Oh, ist das cool. Kampfflug, so weil ich weiß. Oh, okay. Ich hoffe, Blutenwürfel killt nicht da tritt Oh nein. Oh, gut. <lacht> Na dann. Oh, Verteidigung sinkt. Alles klar. Okay, wir machen nicht viel damit. Das passt. Das ist, das ist gut. Das ist gut. Okay, Hype. Aber bei Lava, das habe ich gar keine Ahnung. Ehrlich nicht. Hm. Ich habe übrigens bei beiden nicht nachgeschaut. Bei Arctos und Zapdos. Nicht nachgeschaut. Alles einfach so. Herausgefunden. Ja, okay, gut. gut. Arctos und Zapdos waren jetzt auch nicht die allerschwersten schwersten, zum herausfinden, ganz ehrlich. So, er ist ja nicht Typ Elektro, deshalb kann ich einen ja rein reintun. Okay. Kehrtwende könnte ich versuchen Ich versuche mal Kehrtwende Weil das andere würde zu viel Sinn ma äh, zu viel Damage machen. Ich glaube Kehrtwende macht Viel zu wenig aber mhm. Das ist nicht gut äh, das ist gar nicht gut ähm, Pika? Oder dein Kumpel Aktor ist, ah, dann hier wieder gegen ihn nicht Aua. Das tat weh. Oh. Das sehe ich gerne, mein Freund. Okay, einmal Slam kann ich auf jeden Fall noch machen. Geht auf jeden Fall noch fit. Bam. So, aber nochmal Slam geht gar nicht. Gegenschlag. Oh nein, ich bin tot. Volltreffer. Ja, ich bin ja auch verarscht. Okay. Koro kann jetzt rein. So und jetzt Bälle werfen. Ja, ich weiß, ich habe zwei Fähigkeiten. Ist ja okay. Hyperball! Komm schon, es geht hin. Eins. Okay, einmal schon, einmal schon. Wir kommen näher. Ihr wisst, ihr wisst. Ihr, you know the drill. Schon. Eins. Einmal noch eins. Aber weiter kriege ich hier ja nicht down. Das, das wäre viel zu risky. Eins. Zwei. Drei. Uh! Oh, yeah. Zaptos, Garazaptos, nun auch in meiner Possession. Ja, gehört mir ganz allein. Hehe, seine Beine sind so stark, dass es mit einem Tritt einen Clip, einen Kipp kipp okay, pulverisieren kann. Angeblich soll es mit 300 km/h durch Gebirge rennen. Holy shit! Ab in mein Teamer, Boy. Leon, gehen wir raus. Oh, Zapdos. Okay. Nice. Du hast Zapdos gefangen. Eines der legendären Vogelpokémon aus den Notizen. Zapdos fing ich in einer Naturzone. Hey, ich bin's Peony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Zapdos begegnet? Im Ernst? Tahaha, super nice. Echte starke Leistung. Jetzt noch das letzte vogel pokémon Alrighty then was ich habt das, äh, Lava das meine ich äh, machen soll weiß ich jetzt nicht ich folge ihm jetzt mal so weit es geht aber keine ahnung was ich machen soll überholen kann er nicht auch noch mal schon wieder die lösung sein geht, äh, geht der fliegt noch da nein Felino. Oh! ich weiß nicht was ich bei dem machen soll Find ich auch in Rätsel aber was für ein Rätsel, was würde der denn machen? Vielleicht die Wege versperren? Können die mir vorstellen? Oh, warte, sogar auf mich! Das ist nett! Na ja, gut, ein bisschen nur. Aber ein bisschen! Ist immer noch mehr als nichts. Warte, fährt er gerade? rennt er gerade? fliegt er gerade Richtung Turm? Kann das sein? Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg! Despawned! Scheiße war nee, erstmal erstmal im Turm, erstmal Turm. Nein! Ah, wo fliegt der hin? Muss ich ihn vielleicht die ganze Zeit verfolgen? Das könnte auch sein, dass ich ihn einfach nur folgen muss, irgendwann bis zur Sattgasse. Das kann wir mir auch noch vorstellen. Okay, ich soll auf jeden Fall äh, schwimmen. Was? Wo, wo ist er denn jetzt hin? Dort hinten zur Insel? oder wohin? Ich sehe ihn nicht mehr. oh nein, hier sind die ne. doch da hinten ist er, ich sehe ihn da hinten. Der die Spawn zumindest nicht, das ist nice. doch da ist ein Toraydo. scheiße, ich dachte es mir schon. hä? wohin? Digga, wohin? Hallo! Du kannst nicht einfach mir nichts hier nichts nicht die Richtung ändern. Was soll das? Hier auf der Insel zu sein? Nee. Alter, wo, wo der hin? ja, toll, hier ist Nebel! Kann ich ihn jetzt auch voll gut verfolgen? Ich muss auch was ganz anderes tun. Ja, wie lange ist denn der Nebel noch? Für immer oder wie? mich immer noch so ein Scheiß Tohido, ja. ja. keine Ahnung. Ich glaube, das gucke ich nach. Da habe ich echt keine Lust zu. Ja, ah, ich sehe nichts. Ich bin irgendwo im Nirgendwo und ein Scheiß Tohido verfolgt mich, glaube ich. Ja, ich suche das. Ich gucke das einfach nach. So, ich weiß nun übrigens, wie man Lavados fängt. Und zwar <lacht> seht ihr, Lavados dort gerade hinfliegen. Und auf alles, was ihr tun müsst, Lavados ist immer an der gleichen Stelle. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ab diesem Punkt jetzt, wieder zurückfliegen würde, würde Lavados immer, an, immer noch dort sein und äh, weiterfliegen. Was man machen muss, ist einfach Lavados äh, ja, im richtigen Moment treffen. Lavados fliegt also gerade hier nach links. Okay. Das weiß ich. Fliegt also ein bisschen jetzt weiter nach oben. Und dann müsste Lavados immer noch an der exakt gleichen Stelle dort hinten sein. Oder auch nicht. Um. Doch, doch, doch, doch, doch, hat geklappt, nur das Ding fliegt schon ein bisschen weiter, aber ich hab's hat geschafft, wir es geschafft, war ein bisschen seltsam erklärt, aber basically einfach gucken, wo es hinfliegt und es versuchen ähm, einzufangen, oder hinterher zu jagen, wie auch immer, das Ding ist und nicht Feuer, heißt, dieser Floor ist gerade in einer sehr unpassenden, äh, Stelle ähm, will ich schwächen? Ich will's schwächen. Was kann ich zum Schwächen benutzen? Die Musik, die Musik ist nice, die Musik nice. Ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mit Actos irgendwie eine halt Ich will jetzt nicht so viel Damage machen. Ich versuch's mal. Lavados habe ich von vielen gehört, und am schwersten sein, von den drei zu bekommen. Ähm, welches davon macht am wenigsten Psycho-Klinge? Ich versuche mal Psycho-Klinge. Ach so, Psycho macht ja keinen Dach. Da ja, ich denke nicht mit. Man merkt's. Dann, ähm, ähm, was mache ich denn dann? Elektro könnte funktionieren. So, Ash Pikachu, ja, ja, Tiefschlag, ja, ja, Donnerblitz müsste eigentlich okay Damage machen. Ja, einmal noch und dann kann ich eigentlich schon Bälle schmeißen. Oh, ich habe vergessen, den Flotball zu werfen, ich vergesse das immer. Oh, was? Oh. Oh, ich wollte eigentlich noch keine, keine Bälle schmeißen. Ich bin das gerade alles noch gewöhnt ähm, von einem anderen Kampf. Wie gesagt, ich nehme das alles hin und her auf. Basically bin ich einfach in äh, einem anderen Kampf gewöhnt, ganz viele Bälle zu schmeißen. Wutausbruch. Oh-oh. Ja, schon klar, dass Pikachu nicht tankt. Aber ist doch eigentlich egal. So flott war, habe ich vergessen, leider. Ähm, ja. Ich habe eigentlich nichts anderes. Ich kann eigentlich nur Hüberbälle werfen. Und hoffen, dass es reicht. Also, mit den anderen beiden Vögeln hatte ich jetzt nicht so viele Probleme. Mit den Musketieren hatte ich bisher nur bei Kalyon ein Problem. Also, Lavalos, bitte. Beim Ball. So, Corona sollte eigentlich alles tanken. Ich weiß nicht, ob ich den Namen vielleicht noch ändern soll, weil. Ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen. <lacht> aber ich meine, jetzt habe ich es so genannt. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob ich es noch umbenenne. Aber jetzt ist es egal. Wir müssen Lavados fangen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, was für ein Kopf Gala Lavados hat. Ist ein sehr interessanter Kopf. <lacht> weiß nicht, ob ihr das sehen, aber das sieht ein bisschen seltsam aus. Oh. Zweimal? Okay, wir kommen näher. Aua. One hit habe ich jetzt nicht erwartet. Blöd. Aber wahrscheinlich hat es. Ach nee, warte, Lava, das ist nicht Feuer. Oh, ich bin dumm. Oh, das Ding ist doch gar nicht Feuer. Das Ding ist Unlicht. Flug. Oh, ich bin so dumm. Das macht ja auch. Oh, deshalb macht der auch ja ähm, bleibt bitte ball ich habe nichts zu kommentieren wir sind mit der Folge fast fertig ich möchte nur noch lauer das fangen und dann äh, war's das eigentlich nein dreimal nein, ah, ich hasse das ich hasse das. Ja und genau wegen Flug ist halt auch dieser Flot trotzdem nicht geschützt. Aber so weit kann ich ja nicht denken. Irgendwer ist eigentlich egal, wer drin ist. Ich brauche nur irgendwer, der den Hintern frei hält, während ich äh, hier den Vogel fange. Ach, Kacke. In meiner letzten Runde werde ich übrigens ähm, einfach den Tamaball werfen, so als letzter Ausweg. Habe ich auch bei kelly gemacht. Lustige Geschichte. kelly habe ich direkt vor lavados hier aufgenommen. Wie gesagt, ich nehme alles hin und her auf. Deshalb war ich auch noch ganz verwirrt, warum ich auf einmal äh, doch die Hyperball geworfen habe, statt äh, anzugreifen. Keldeo war auch ziemlich schwer. Aber ist ja auch egal. Es gibt übrigens noch ein einziges, äh, ein weiteres Pokémon, meine ich. Ein weiteres Pokémon, was... Ähm man fangen kann mystisches pokémon ich guck mal wann ich das äh, zeige vielleicht noch in dieser folge ich weiß es gerade nicht kann sein dass ich es in dieser folge zeige kann sein dass ich es nicht in dieser folge zeige sondern vielleicht in der bonus-episode ich muss mal schauen bleib drin nein du sag bleib drin bleib drin mann Yes, woo, ja, okay, ganz ehrlich, die Vögel sind viel einfacher als Keldio. Ich hatte gerade so viel Stress mit Keldio, ich habe das nur noch gerade im Kopf, dass ich es endlich geschafft habe. Und nun haben wir, ich glaube, die alle außer, außer die Regis haben wir alle Legis, oder? Kann das sein? Außer die ganzen Regis haben wir alle Legis. Hat sich schon gereimt. Ups, nein, das wollte ich nicht eine PC Box. So, okay, Leute, das war dann die Jagd nach Lavados und allgemein nach den drei Vögeln. Du hast Lavados gefangen. Eines der legendären Vogel pokémon aus den Notizen. Lavados fing ich auf der Rüstungsinsel. Der schatte bericht Oh, stimmt. Da müssen wir ja noch hin. Dann mal lieber schnell hin. Äh, hierhin. So. Pioni, ich habe gute Neuigkeiten. Ah, Expeditionsleiterin. Na, wir gehen die Erkundungen voran. Ähm, die Legende der Vogel-Pokémon. Actos. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Actos gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Hm, das soll also das legendäre Pokémon Actos sein, das Eis manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber was soll diese seltsame Maske... Und von Kälte ist auch nicht viel zu spüren. Oh, aber dieser eiskalte Blick. Da gefriert einem ja das Blut in den Adern. Ja, damit kommt es nahe genug an Arctos ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg äh, verbuchen. Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden? Ja. Yep. Was sagst du da? Zapdos? Wow, geil. Mm, das ist also das, das legendäre Zapdos, das Blitze kontrollieren kann. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden. Aber sind die Beine nicht etwas zu stämmig? Und von der elektrischer elektrische Spannung ist auch nicht viel zu spüren. Doch die gezackte Form seiner Flügel und dazu noch dieser lange Schnabel, das passt schon. Ja, das, das ist gut genug. Jupp, und Lavros. Was sagst du, gefangen? Wow, episch! Das soll also das legendäre Puma Lavros sein, das Feuer manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Auf mich wirkt es eher wie ein ungehobelter Raufbold. Wobei, wenn man die Augen zusammenkneift, wirkt das fast so, als würde es Lichterloh brennen. Ja, damit kann es, kommt es nah genug an Lavados ran. Diese Expedition gehört zur Folge verwuchen. Damit hast du mir alles zu den legendären Vogel-Pokémon aus legenden -Notiz 3 berichtet. Nice! Dann vermerke ich diese Expedition gleichmals erledigt! Und nun gibt es nur noch die Legende der Giganten die wir auch demnächst machen werden. Haut rein Freunde! So. Und wie gesagt, von den drei finde ich Zapdos am besten, deshalb darf Zapdos jetzt in dem Outro oder in der in der Endcard hier dabei sein. So, ein kleiner Bonus-Clip für euch und zwar Hinten am Grabstein, wo die ganze Zeit nichts war, ist auf einmal ein Kripphook. Und ihr seht schon, dass ich online anhabe. Und der Typ natürlich jetzt genau in meinen Kripphook rein reinfahren musste. So, und die Frage ist bestimmt: Wie kriegt man Kripphook? Ganz einfach, ihr habt ja gesehen, ich habe online an. Ihr müsst online gekauft haben, damit ihr Zugang zu Kripphook habt. Meistens ist es jetzt weiblich, ich weiß nicht, ob es immer weiblich ist. Und äh, bevor ich jetzt anfange zu fangen, erstmal erklären, wie es funktioniert. Und zwar müsst ihr online haben. Ihr müsst online anschalten und dann müsst ihr mit 32 verschiedenen Personen reden. Es ist so ähnlich wie in äh, Diamant, Perl, Platin, äh, wo ihr in den Untergrund mit 32 verschiedenen Leuten reden musstet. Und genauso funktioniert es hier auch. Von vielen äh, kriegt ihr auch meistens auch irgendwelche äh, Sachen zum äh, Kochen. Das ist auch ein Vorteil, falls ihr gerne in dem Spiel kocht. Und nachdem ihr das gemacht habt... Müsst ihr einfach wieder zum Stein hin und dann müsste es hier da sein. Wenn es nicht da ist, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich genug hatte und es war nicht da, müsst ihr einfach noch mal irgendwo hinfliegen und dann noch mal dorthin fahren. Dann wird es auf jeden Fall respawn. Und das Gute an dem Ding ist, das hat noch 100% äh, Fangchance so rum. Und ihr könnt einfach irgendwelchen Meme-Ball reinschmeißen und es wird gefangen. So, und ich gucke jetzt mal, welchen Ball ich rein tue. Äh, was wäre denn lustig? So, ich schmeiß jetzt einfach mal einen Luxusball. Ist sogar ein Superwurf. Ich glaube, das ist immer ein Superwurf. Ich weiß es nicht. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber hat auf jeden Fall geklappt. Wenn bei euch auch ein Superwurf ist, dann wird es wohl bei jedem so sein, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das gerade so Glück hatte und da ein Superwurf kam. Ähm, und ja, so kriegt ihr ganz einfach Krippuk. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann das letzte besondere Pokémon von den dreien, die man hier bekommen kann. Und nun sagt die Tafel, meine Stimme wurde erhört.